Wie Sie bereits wissen, definiert man die Verfahrensvarianten beim Scherschneiden unter anderem gemäß der Form der Schneiden in der Projektion auf die Werkstückoberfläche. Wir unterscheiden hier das Offenschneiden und das Geschlossenschneiden. Als zweites Kriterium bedingt die Anordnung der Schneiden eine Verfahrensdifferenzierung in Vollkantigschneiden und Kreuzenschneiden. Wir wollen uns nun die sich daraus ergebenden vier Verfahrensvarianten ansehen. Beim offenen Vollkantigschneiden erfolgt das Trennen durch eine offene Schnittlinie und mit einer Schneide, die entlang der gesamten Schnittlinie zum Eingriff kommt. Beim geschlossenen Vollkantigschneiden wird aus dem Werkstück ein Teil mit geschlossener Kontur ausgeschnitten, wobei auch hier die Schneide entlang der gesamten Schnittlinie zum Eingriff kommt. Das offene Kreuzenschneiden kennen Sie sehr gut vom Schneiden mit einer Haushaltsschere. Es ist definiert als Trennen durch eine offene Schnittlinie mit sich in der Schnittebene kreuzenden Schneiden. Beim geschlossenen Kreuzenschneiden wird schließlich wieder ein Teil mit geschlossener Kontur aus dem Werkstück ausgeschnitten, diesmal jedoch mit sich in der Schnittebene kreuzenden Schneiden, die allmählich in das Werkstück eindringen. Die maximale Schneidkraft ist beim Kreuzenschneiden wesentlich geringer als beim Vollkantigschneiden. Es entsteht allerdings auch eine Kraftkomponente, die das Schnittteil verformt.